That's the plan, aber ich sehe gerade, Part ist eigentlich schon vorbei. Oh no. Mal gucken, wie ich das jetzt splitten werde. Bam! Bam! Und das war's. Krasser Kampf. Das ist so ein typisches Let's-Player-Problem, dass man manchmal einfach Parts splitten muss. Typisch, typisch. Brrrr, ist das kalt. Dann scheint es prächtig zu gehen! Ob wir es mit einem kleinen Sprint aufwärmen können? es erst so finden! Oh. Okay, super, toll. Es wird dunkel. Oh, oh. Irgendwer sollte noch den Sternen auch schon halten. Die Sterne sind wunderschön. Oh, eine Sternschnuppe. Jetzt können wir was wünschen. Ähm, Monster? Welche Monster wünschen? Geld? Geld! Boah! Was sind da drin? 1500 Münzen. Ja, Geld! Und dann kam der Morgen. Moin, Leute! Wo es geht? Alle sind so nett hier. Tja, kommt doch öfter vorbei. Oh. Wieder zwei Wege. Warum tut man mir sowas immer an? Warum? Was habe ich euch angetan? Wofür habe ich das verdient? sich Haut ab. Keine Lust. Bye, bye. Easy. Easy siehe zumindest mal das ende bitte Mach doch zumindest dann viel mehr level aber nicht mehrere wegen ein level warum ich habe keine lust 20 mal das gleiche level zu betreten und immer mehr zu schneiden gut auch wenn ich das schneiden äh wenn das schneiden schnell geht aber trotzdem Trotzdem ist das nervig. Muss nicht sein. Hätte man anders regeln können, mein Gott. Lass mich doch zurücklatschen oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Uhu, yeah. wow, cool. Ihr wollt wieder mein Geld haben? Schweres Kaliber oder... Oh, komm, nimm die Glocke. Jesus, hol dir die heilige Glocke. Oh, damit kannst du läuten. Dann kommen alle in deiner Kirche. <lacht> Da hat er jetzt auch sein eigener Priester. Hm. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Gut, passt. Machen wir weiter. Ja, wahrscheinlich ist das schon der nächste Folge. Egal. Gehen wir hier lang und finden heraus, was sich hier verbirgt. Auf geht's. Mit Overseer fühle ich mich besser. Yeti! Der Schnee des Schreckens. Nein, nein, Mann, das ist ein Yeti! Ein richtig seltener! Bosskampf. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Mega Feuer! Wir wollen ihn ja einhitzen! hitzen. Fast 100 Damage. Nice! Wir machen immer mehr Schaden. Selbst Bunny macht jetzt nicht mehr so wenig Schaden. Sie ist eine Eisskulptur. Eiss Bunny ist einfach so eine Eisskulptur. Irgendwie hat das was. Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. So, ich möchte das, das gerne sehen. Oh Mann. Boah, ist das kalt. die pass auf, Bro. Sonst verrückst du mir noch. Ist nicht so cool. Wir heilen mal alle. Brrr. Brrr. Super. wollt noch noch MP haben? Ja. Kann ich auch noch gern verteilen. Ja, habe ich genauso viel MP wie ich HP habe? Krass. Vielleicht komme ich ja bald auf die 100. Das wäre cool. Achtung, hilft der Prinzessin. Ja. Super, der Prinzessin wird geholfen. Bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm. Okay, der Yeti ist bisher der Stärkste von allen Büssen. der hält voll viel aus. Ist eigentlich, äh... nicht so erwartet. Okay, nice. Yay, yeah, wir tanzen alle rum und werden alle geheilt, wir freuen uns. Boah, danke. Noch mal mega Feuer, er hat fast die Hälfte verloren. Jetzt müsste er nicht die Hälfte verloren haben, also insgesamt die Hälfte. Verdonner noch mal bam. So wie beide noch mal miteinander bam bam bam. Wir machen schon fast 100 Damage immer. Oh oh oh oh und oh, nicht auf nicht auf wie geht gehen, wenn er gerade eingefroren ist. Das ist nicht nett. Das tut man nicht. finde ich nicht okay. Nein. Das geht doch nicht. Bam. So hilf uns. müssen alle zusammenpacken. Alle rauf da. Bäm. Ein bisschen einheizen. Einheizen, habe ich gesagt. Feuer. Fire. Fire. Neue Technik. Heilung. .exe. Nice. Wir haben das Spiel gehackt. Jetzt haben wir Heilung bekommen. Danke, Igitt. Hacker. Go, man. Igitt kann alles, wenn er will. War das? Nein, das war's nicht. Ich rette dich, Igitt. Ja! Aber seht ihr, jetzt wo Freddy hochgelevelt ist, ist er richtig nützlich. Am Anfang des Base war er voll unnützlich. Aber jetzt ist er richtig nützlich. Und das freut mich. Um Verbesserung zu sehen, Und das in der Yeti ist. Nun, Geschichte! Und ihr geht, kriegt ein Level ab. Boah, das war knapp. Ja, ich nehme an, ich schreckens den. Muss der dunklere Fürst erschaffen haben? Der dunklere Fürst, die war das echt herzlos, wie dem auch sei. Ich darf deine Belohnung nicht vergessen, bitte sehr. Ganz wie im Steak. Wir trennen sich unsere Wege, lebe wohl. Bye, bye. Du hast die Quest von Overseer abgeschlossen, a.k.a. ein Illuminati. Bestimmt haben wir gerade wirklich einem Illuminati geholfen. Naja, es gibt Schlimmeres. It's Ami, Mario 64, möchtest du ein Bild abkaufen? Oh yeah! Das ist voll das coole Bild eigentlich. Nice! Versteht ihr Nice, weil es ist kalt. Ich bin unbefriedigt. Juhu, wir helfen uns, endlich. Juhu, ihr kennt euch, endlich. Super, toll. So, Miku, geh mal hier rüber verdonnermächtiger ja mit dir sprachen oder oh, ist einfach nur Hunger. Ja gut, das kann auch sein. So und jetzt sollten wir eigentlich zur Bergspitze können. Ja. Jetzt müssten wir zur Bergspitze hin können. Und wenn nicht, dann äh, verstehe ich es nicht. Richtig. So, zack. Geld, ich kann die. Ja, ist sowieso egal. Ich kann mir sowieso nichts leisten. Lass es einfach. Tudu. Ja, eigentlich kann er drin bleiben, ist okay. Na, ne, ist okay, eigentlich kann er drin bleiben. Müssen jetzt sowieso alle auf Level 17 machen, deshalb. Passt, ist okay. Hä? Wenn ich jetzt hier reingehe. Hä? Ist da hinten etwa... Hier geht's nicht weiter? Ich möchte aber zur Frostwindspitze Moment. Ich zeig euch mal... Okay, coole Animation. Ich zeig euch mal, wo das eigentlich ist. Und zwar in Anfangs war das bin mir sehr sicher, das war anfangs ganz weit rechts. Ganz, ganz weit nach rechts. Kommt man irgendwann. Genau, hier kommt man nach oben. Und dann waren wir hier. Hä? Hier kann ich nicht lang? Ist das hier für später? Ich komme hier nicht lang. Okay, das geht dann wohl anscheinend nicht. Okay, sehr komisch. Aber naja. Dann halt nicht, dann können wir das leider doch nicht machen. Dann werde ich jetzt improvisieren und einfach, äh, die nächste Quest machen. Die letzte der drei. Und uns das andere Gebiet anschauen. Vielleicht müssen wir erstmal das andere Gebiet machen. Ich, ach, ich, hab, ich weiß es nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, ey. Mitopia, du Welt des Friedens. Hoffentlich können wir dich irgendwann wieder so nennen. Ich bin sicher, der Tag wird kommen. Okay. Blom. Äh, wie auch immer, du bist... Oder du bist. Oder du bist. Oder du? Oder Batman! Hey du alles frisch? Hast du schon mal von Hamburgern gehört? Dort also, hinten in dem Gebiet gibt's halt viele. Kommst du mit? Äh, ja, klar, warum nicht? Alles klar, auf geht's! So, Batman möchte irgendwie essen. Im Essensgebiet geier was zum Geier ist das hier für ein Ort? Denke ich mir da nur. Oh Gott. Okay. Wieder mal mit Tingeln und Ware. Die sind überall da. Was, was zum Geier geht hier ab? Das wird da, da der Name der Folge. I'm not sorry. Wow, Mike, sieh mal da am Horizont. Der sind ja korrekte Himmelsfarben. Was zum Geier, sage ich dann nur. kann ich lesen <lacht> ich den Job vor 15 sekunden oder so gebracht und jetzt macht mein in game camera den gleichen spruch super wir sind die gleiche person wie ich wusste es die frechte an den beiden sehen aus wie süßigkeiten tatsächlich wir sollten sie alle abschlecken ein schein kristallisierter ausstretender harter süßigkeiten hier würde ich es länger aushalten äh, was Alles besteht aus Süßigkeiten? Sind wir hier Hänsel Gretels. Äh... Ne, die Hexe von Hänsel Gretels Haus, aber es ist ihr Land? Okay, das war irgendwie unlustig. In meinem Kopf kann das lustiger. I'm sorry. Was will Batman hier? Hm. Was? Nasenläufer und Toast? Nintendo-Humor. Mehr muss ich nicht sagen. Nintendo-Humor. Oh Mann. Und nein, unser Pferd wird sich hier nicht verändern in diesem Gebiet. Es hat sich durch die ganzen Gebiete drumherum hier verändert. Zur Info halt nur. Ja. Mein Gott. Yay, Bunny, level up. toll. Kämpfen wir auch eine Art Sport? Schon. Aua! Ich helfe dir, Bunny. Ich bin immer für dich da. Shrimp. <lacht> ich bin Batman. Ja, das wissen wir. Oh, eine Falle. Wir sind hinter dir Batman. Dieser Nasenläufer, der riecht an dir. Der riecht sehr intensiv an dir. Das ist er verbrannt. Nase verbrannt. Das kann, das kann nicht mehr riechen. Besser ist vielleicht. Und natürlich hat dieses Level 2 Wege und ich darf es auf Screen nochmal machen. Tja. Blop. Yay. Cool. Wollt ihr irgendwas? Ja, die beiden wollen hier irgendwas besprechen. Oh, ein Geschenk. Freddy, kauft Danny ein Geschenk. Ein Löffel. Gar nicht schlecht. Geil. Ein silberner Löffel. Bestimmt mit so einem Freddy Fazbear Gesicht drauf. Super. Toll. Statuenkostüm. Hab kna knapp nicht genug Geld. Blumenstraußstab. Den möchte ich eigentlich haben. Leute, seht ihr oben die Anzeige? Wir haben über 100 Bonbons und 69 Bananen. Finde ich schon ziemlich nice. Oh. Ja, okay, ich musste kurz wegen den Leveln schauen, aber es passt. Ich und Bani sind schon Level 20 miteinander, krass. Okay, mache ich das Level nochmal. So, das Level war sehr langweilig, es gab nichts zu zeigen. Aber das hier, hat jemand meinen Namen gesagt? Ja, die haben eben jetzt Imitation von mir gemacht, die beiden, und äh, haben sich dann kaputt gelacht. Haha, Mike ist so lustig oder sowas, keine Ahnung. Ja, Oskin hat übrigens Mike auch mal wieder ein paar Jokes gebracht. Die habe ich aber auch nicht reingelassen. Äh, ja. ja. <lacht> Reicht dann auch. So viele Jokes brauchen wir jetzt auch nicht in einer Folge. Keine Ahnung. Reicht jetzt. Ja, hol dir dein Geld. <lacht> oh Gott. Sorry Leute. Der Winkelmesser muss beiseite gelegt werden. Wir müssen die Leute mit unserem Geld kaputt schlagen. Es war keine gute Idee, das zu machen. Egal. Ich werde mich später drum kümmern. Es zu bereuen. Ich Kann mich doch später dran bereuen. Jetzt nicht. Jetzt wollen wir erstmal wieder ein Quiz machen. Mit limpa cool Dingel, Dingel. Andersrum, egal. Ja. Hey, du mal, hör mal kurz zu. Wollen wir weiter spielen? Ja. Wir spielen Schatzschieber. Haben wir das schon mal gespielt? Schatzschieber. In welcher Kiste steckt der Schatz? Was ist da eine Chance. Hol dir den Preis. Was okay, es ist neu. Ist das so wie dieses Hüte? Ja, okay, es ist genau wie das Hüte. Okay. Mitte. Ja. War auch nicht so schwer. Ich habe mir das viel schwerer vorgestellt. Starke Leistung. Und was ist da drin? Da waren mal wieder fünf Bananen drin. Das habe ich erwartet. Bye bye, Tingle. Hat Spaß gemacht. Warum gibt es hier links ein Level? Was ist das hier oben eigentlich? Achso, die sind hier überall, diese Dinger. Machst was das da rechts? Warte, sag mir jetzt nicht, dieses gelbe Gebiet, wo wir gerade sind, ist das, wo wir jetzt nur hin können. Und so wie bei dem Schneegebiet, können wir da hinten dieses lilane nicht hin. Dieses grün-lilane da. Erstmal mit Vario reden. Er will uns wieder Essen geben. <lacht> ah, unglaublich lecker! Diese ungewöhnliche Konsistenz! Die Sanne stellt Gummis vor. Rätsel. unglaublich. Dieser Geschmack lässt sich nicht in Worte fassen. Einfach viel zu geil. <lacht> oh Gott, wie mich immer mein peinlichsten Moment? Na komm, jetzt nehmt einfach mein Essen mit und verzieht euch. Mysteriencrep! Lecker. Danke, Wario. Aber gehen wir erstmal in dieses Level, bevor wir weitermachen. Denn hier gibt es bestimmt irgendwas Cooles. Vielleicht ein Schatz oder so. Oder einfach nur ganz viele Gegner. Äh. Ein Schlorm. Cooler Name für einen Schleim, ehrlich gesagt. Schlorm. Die überleben das? Okay, das überleben die nicht. Gut, ich, ich wollte gerade sagen. Das überleben die auch? Nee. Besser ist, Freunde. Lieber bleibt ihr liegen. Level für Freddy! Nice. Dickicht Schlaglöcher. Wir wollen Dickicht. Oh, das ist neu. Schlaglöcher kennen wir alle schon. Glaube ich. Oder oh, das ist noch was im Gras. Ein Mütetatze. Oh. No. Und noch was im Gras. Diesmal war da aber keine Miesesatze. Aber eine Banane nehme ich trotzdem mit. Na ja, am Ende ist noch ein Gegner. Ah, mies. Fass nicht an. Wir sollen ihn nicht anfassen. Okay, mache ich nicht. Ich saubere dich nur weg. Bye, bye. Er lebt noch. Oh, oh. Lass uns tanzen. Yay. Schaut mal, wie viel Geld ich habe. Ach Mensch, Bunny. Einmal ist sie reich. Ich muss sie das ausnutzen. Hä, warum sind sie so aggro? Warum, hä, warum sind sie so aggro? Wir gehen fast nicht an oder was? Bam, weg mit dir. <lacht> Dieser Blick. Komm, mach den anderen weg. Nice. Ich glaube, dieser Weg führt zu gar nichts. Aber das ist einfach nur so da, oder? Wo soll das jetzt hier bitte hinführen? Fällt nichts ein. Danke. Ein okay. Notfall! Ich es Okay. Doc, sowieso die ganze Zeit nur zu Hause rum. Das ist kein Unterschied. Kimono-Robe. Herzchenkleid. Das könnte was Cooles werden. Vielleicht ändere ich sogar das Outfit noch. Äh, ich habe schon 99 Essen. Okay, also die geht, kann nicht mitmachen. Dann, äh, Jesus rein, Miku rein. Und wir fangen an. Genau. Mm -mm. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Das führt zu noch einem Level? Wo, wo geht das hier hin? Vielleicht muss man das auch gar nicht machen. Ach, keine Ahnung. Komm, Mache ich das noch. Er ist wieder gesund. Wow. Toll. Oh, und ihr kennt euch jetzt ein bisschen besser. Und ihr liebt euch. Kluge. Keine Ahnung. Yeah. Ja, natürlich will ich weiterspielen. Was ist das denn hier bitte für eine Frage? Dieses Spiel ist mein absolutes Lieblingsspiel. Es gibt wirklich Leute, für die ist das hier das Lieblingsspiel von denen, ja. Ähm. Schon cool. Danny und F Freddy sind voll die krassen BFFs. Komm. Ich gönne mir jetzt den Blumenstraußstab. Kann ich Bunny ausfragen? Sorry, ich habe laut gedacht. Äh. Weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Ah, die Sets sind sehr gut. Also, das hat sich gelohnt, aber sonst, Nee, ich weiß nicht. Über 100 Essen. Damn. Schon krass. Du, du, du, du, du. Bam, bam. Ja, dann muss ich den ein anderes Mal leveln. Jetzt geht es gerade nicht. Ja. Dann machen wir so weiter. So viel Zeit haben wir leider nicht mehr in der Folge. Man kann dieses Level noch schaffen? Ich weiß doch gar nicht, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich mache alles spontan eigentlich. Oh, ein Monster. Ach, warum schaue ich überhaupt nach? Ich brauche die ganzen Bananen und Bonbons noch überhaupt nicht. Oh, neue Technik! Besänftigen! Allen geht's gut das ist voll die gute Fähigkeit. Mhm, das ist voll die gute Fähigkeit eigentlich. Ich habe das Gefühl, die ist nicht in der Lage, in der er sein könnte. Ich glaube, er könnte noch ein bisschen besser sein, Habe ich das Gefühl. Ne, kannst du auch normal angreifen? Müsste schon down sein. Ja. Gut. Du, du, du, du, du, du, du, du, Komm schon. Fast ein Level-Up. Komm schon. Und jetzt bitte nicht noch mehr Wege. Das will ich nicht. Ganz viele Nasen. Haut ab, ey. Ihr seid nervig. Ihr füllt die Folge nur. Bäm, ich will in den nächsten Folgen ganz viel erreichen. Mitupia soll jetzt nicht bis Folge 100 gehen, okay? Das ist nicht der Plan. Oh, an Level 17. Doppelte Fächerwelle gelernt. Zerfetzt einen Gegner mit nicht einem, sondern zwei Windstößen. Krank. Ich möchte sogar dazugehören. Vielleicht. Irgendwann. Wow, da ist ja was in meiner Tasche. Es war eine HP-Banane. Und mit einem Brief. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Dachte, könntest du könntest es gebrauchen. Irgendwie sowas stand da von irgendwem. Sorry, ich habe es geskippt. Aber man kann ja pausieren. Ich mich jetzt verarscht. Wow. Wow. Dazu sage ich nichts. Dazu, ich, ich werde einfach meinen Mund halten. Kimono Dress. Okay, super. Toll, weil immer die gleichen Sachen. So, auf jeden Fall, in der nächsten Folge geht's weiter. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Mit Mitopia. Das Level, wo ich gerade draufstehe, das mache ich aber noch auf fertig eben. Und ja, das ist ja einfach nur so. Es gibt hier keinen Grund, warum das hier existiert.